Herzlich willkommen zu Cyberschutzraum. Bei mir sitzt heute Matteo Cagnazzo vom Institut für Internetsicherheit. Ja, und am Freitag äh, hat die Ransomware WannaCry 10.000 Rechner weltweit infiziert. Ja, Matteo, was ist WannaCry genau? Um, WannaCry ist eine Ransomware. Also das Wort setzt sich zusammen aus Lösegeld und quasi einem Kunstwort für Software. Und sie versucht eben ja, Lösegeld zu erbeuten. Wie gelangt der WannaCry überhaupt auf diese 10.000 Rechner? Üblicherweise war es ja bisher immer so, dass wir ähm, beispielsweise E-Mail-Anhänge öffnen mussten und ausführen mussten, um von Ransomware quasi befallen zu werden. WannaCry agiert hier jetzt anders. Also WannaCry ist quasi wie ein Wurm, der sich selber durchs Internet verbreitet. Es gibt im ähm, gibt's eben eine Routine, die einmal das lokale Netzwerk auf Schwachstellen abs abscannt beziehungsweise eben schaut, ob der Port 445 offen ist. Ähm, und es gibt aber noch eine Coroutine, die zufällig ähm, beliebige IPs testet, ob da der Port eben erreichbar ist. Die Schwachstelle, die ausgenutzt wurde von äh, von WannaCry, ist die mittlerweile geschlossen. Äh, genau, Microsoft hat es im äh, März, glaube ich, schon gepatcht. Also die ähm, WannaCry nutzt zwei ähm, Exploits aus dem Toolkit der NSA aus, das jetzt im April ähm, veröffentlicht wurde. Das ist einmal die Eternal Blue Schnittstelle und einmal die Double Pulsar Backdoor. Das bedeutet, ich nehme die Eternal Blue Schwachstelle, um das, den Server Message Block zu, ja, anzugreifen. Und wenn mir das gelungen ist, installiere ich eine Backdoor im System mit Double Pulsar, die es mir erlaubt, ja, arbiträre Programme auszuführen. Wenn ich nun von WannaCry befallen bin, was kann ich dagegen tun? Wenn die... Das Ransomware einmal auf dem Gerät ist eigentlich relativ wenig. Also was man machen sollte ist, ähm, ja, die verschlüsselten Dateien zu, irgendwie zu sichern, weil es kann sein, dass in den nächsten Wochen, Monaten ähm, ein Entschlüsselungsprogramm eben auf den, äh, auf den Markt kommt für Betroffene. Das muss aber nicht so sein. Also da ist man immer vorsichtig. Ähm, das kann man nicht so genau vorhersagen. Und ansonsten, ähm, ja hoffen, dass man Backups hat. Die Erpresser hinter WannaCry verlangen ja 300 Dollar Lösegeld. Was ist dein Rat? Zahlen oder nicht zahlen? Generell ist unser Rat ja immer nicht zu zahlen. Also das würde ich auch beibehalten. Das Besondere hier ist eben, dass es nur 300 Dollar sind. Also Und normalerweise sind typische Lösegeldforderungen so im ja, 2000 bis 3000 Euro Bereich. Das sind, ist also ungefähr das Zehnfache. Ähm, ja, die, die, das Risiko nur, dass ich mein Geld eben einfach irgendwo hin ähm, schicke, ist halt trotzdem relativ hoch. Wobei wir jetzt bei, bis jetzt bei WannaCry ist es wohl so, dass die Dateien wirklich entschlüsselt werden. Äh, was können wir machen, um uns zukünftig gegen solche Angriffe zu schützen? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Also die hängt von vielen Faktoren ab. Einerseits müssen ähm, Institutionen oder Organisationen, die solche Sicherheitslücken äh, finden, die Sicherheitslücken bekannt machen, damit Firmen wie Microsoft diese dann schließen können. Dann brauchen wir eine bessere Update-Politik. Das bedeutet, wie kommen die Updates beispielsweise auf ältere Systeme? Also die, beispielsweise die Bahnanzeigen, das sind fast immer alte Microsoft XP Embedded-Systeme, die haben das Update bis jetzt nicht bekommen und es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, diese quasi alten Systeme durch neuere zu ersetzen, wo die Sicherheitslücke nicht existiert. Das Ganze hat Microsoft jetzt aber auch zu einem Schritt gezwungen, der ungewöhnlich ist. Und zwar haben die jetzt einen Patch für alle älteren Windows-Versionen auch rausgebracht. Das ist, glaube ich, Windows Server 2003, Windows XP und Windows 7 und 8, meine ich. Mathieu, vielen Dank für deine Einschätzung der Lage und dafür, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Und wir sagen äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.